Herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir einmal über die drei größten Fehler, die die meisten machen, wenn sie äh, ja, darüber nachdenken, mit Amazon zu starten oder wenn sie auch mit Amazon wirklich schon angefangen haben. Ich würde sagen, wir können direkt mal reinstarten. Und zwar ist der erste Punkt vor allem, dass viele Leute am Anfang versuchen, den gesamten Prozessverlauf bis ins kleinste Detail zu verstehen, bevor sie erstmal mit dem ersten richtigen Schritt anfangen. Das heißt, sie gehen wirklich her und versuchen, nicht nur die Produktrecherche am Anfang, sondern auch dann die Herstellerfindung, die Herstellerkommunikation, den Import, die Vermarktung auf Amazon sondern wirklich alles drum und dran, bis ins kleinste Detail, in die kleinste Fußnote zu verstehen. Was natürlich für enorm viel Komplexität sorgt und dann auch dafür sorgt, dass viele Leute einfach hergehen und sagen, okay, das Ganze erscheint jetzt für mich erstmal ein bisschen zu komplex, da nehme ich erstmal ein bisschen Abstand von. Oder sie brauchen wirklich mehrere Monate, bis sie überhaupt das erste Mal in die wirkliche Umsetzung mit der Produktrecherche kommen. Und es ist natürlich ganz, ganz relevant, dass das Big Picture einmal verstanden wurde, dass einmal ganz grob aus der Vogelperspektive wirklich geschaut wird, okay, was sind denn wirklich die einzelnen Schritte, die ich durchlaufen muss, aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass jeder dieser einzelnen Schritte schon im Vorfeld perfekt verstanden sein muss. Das heißt, wir würden dir eher empfehlen, dass du hergehst und das Ganze sozusagen im Learning-by-Doing-Prozess machst, dass du schaust, okay, ich habe aus der Vogelperspektive den Prozess verstanden. Ich fange jetzt aber an mit dem ersten Schritt und zwar mit der Produktrecherche. Und da lerne ich mir jetzt alles zu an, was ich brauche und da gehe ich auch mal in die Umsetzung rein direkt und schaue, was da noch für ja, Hürden vielleicht auf dem Weg kommen letztendlich. Und diese löse ich dann in diesem Prozess, wo ich auch gerade dabei bin. Und wenn ich mit der Recherche abgeschlossen habe, dann fokussiere ich mich darauf, vielleicht mit dem zweiten Punkt, mit der Herstellerfindung oder mit der Produktverbesserung oder was dementsprechend einfach nach und nach immer dann kommt. Und das ist definitiv ein Punkt, den die meisten ehrlicherweise so lieber mal umsetzen sollten, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal nicht nur über irgendwas nachdenkt, sondern auch in die Umsetzung kommt und auch wirklich im Endeffekt dann Ergebnisse produziert, viel, viel höher ist, als wenn man wirklich sich vor der ganzen Komplex Komplexität fürchtet und dann einfach nicht in die Umsetzung kommt. Und ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du vielleicht mal eine Sprache gelernt hast, dann hast du auch angefangen, damit mal die ersten Vokabeln zu lernen. Du hast erstmal geschaut, okay, dich ein bisschen reingetastet, Dabei, ohne dann letztendlich herzugehen und direkt irgendwie den, den Plusquamperfekt oder was auch immer in dieser Sprache zu lernen. Sondern du fängst ganz, ganz klein an und bist dann immer größer und das ist ehrlicherweise auch der Weg, wie du die besten Ergebnisse in der kurzen Zeit wirklich ja, äh, gewährleisten kannst. Und der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, ist die Kurzatmigkeit, den Leute manchmal haben oder auch wirklich im Vorfeld schon zu wissen, dass nicht immer alles perfekt und glatt laufen wird, weil ich meine, wir arbeiten hier mit Herstellern, die zum Beispiel am ganz anderen Ende der Welt sitzen können und dann ist es ja eigentlich von der Voraussetzung, her nicht ideal dafür gegeben, dass alles immer reibungslos funktioniert und es werden immer mal kleine Probleme aufkommen, kleine Hürden aufkommen, die es dann in diesem jeweiligen Moment zu lösen gibt, weil sie auch sehr, sehr individuell sind. Das ist immer produktspezifisch, das ist immer auch herstellerspezifisch, länderspezifisch etc. Und aus dem Grund ist es einfach so, dass du von vornherein mit der Einstellung rangehen solltest, dass es natürlich ein klares Endziel gibt, ja, aber das Endziel nicht einfach in einer Linie so erreicht wird, sondern dass da immer mal wieder irgendwelche Hürden auftreten können, auf die du dich auch vorbereitet musst. Und als Unternehmer bist du generell eigentlich immer ein Feuerlöscher, der letztendlich sozusagen mal größere, aber auch mal kleinere Feuer löscht. Und das kann auch genau hier so der Fall sein, dass du mal größere Probleme hast, aber auch mal kleinere Probleme hast. Und wenn du auf das erste Problem triffst, es kann sein, dass du erstmal kein Produkt findest. Es kann sein, dass erstmal letztendlich der Hersteller dir zu teure Preise anbietet. Es kann sein, dass die Kommunikation sehr, sehr schleppend ist mit dem Hersteller oder was auch immer das Ganze ist. Letztendlich ähm, liegt es an dir, dass du dann sagst, okay, das sind zwar alles Probleme, die vielleicht erstmal auftauchen gerade, die überkomme ich aber und wenn du das einmal überkommen oder wenn du die Probleme einmal bekommen hast, dann wird es endlich für dich ganz, ganz oder viel, viel leichter werden ehrlicherweise, weil wenn du einmal den ganzen Prozess durchlaufen hast, einmal ein Produkt auch erfolgreich auf den Markt gebracht hast, dann sind die Produkte danach wirklich ein Kinderspiel, weil du auch mental weißt, hey, egal was kommt, ich habe es schon mal geschafft. Ich habe das selber umgesetzt, ich werde es auch wieder und wieder und wieder machen können. Und dann hast du sozusagen positive Feedback-Loops selber bei dir, die dich eigentlich zu noch mehr Produkten, zu noch mehr Motivation anspornen. Und dann wird auch die Recherche leichter, die Kommunikation leichter, der Import leichter. Und darüber musst du aber erstmal, oder dahin musst du erstmal kommen. Das ist einmal über diesen Berg kommen, dass du ein Produkt auf den Markt bringst, mit der Erwartungshaltung, dass Fehler aufkommen können. Weil wenn du diese Erwartungshaltung nicht mitbringst, dann kann es dazu kommen, dass du denkst, ah okay, dass jetzt hier Probleme auftreten, habe ich jetzt nicht gedacht. Ähm, dann ist es vielleicht doch nichts für mich. Und dann ehrlicherweise äh, ist wahrscheinlich auch das klassische Unternehmertum nichts für dich. Denn äh, Probleme werden definitiv immer aufkommen. Wenn du aber mit der Erwartungshaltung rangehst, dass Probleme aufkommen können, nicht müssen, aber können und du weißt, dass du sie auf jeden Fall lösen wirst, weil jedes Problem auch im FBA-Sektor definitiv lösbar ist, dann ähm musst du dir da auf jeden Fall für den weiteren Weg keine, äh, keine Gedanken machen. Aber das ist auch ein Fehler, den viele Leute einfach machen, wenn sie mit FBA starten wollen. Und der dritte Punkt, also der dritte Fehler, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass viele einfach Amazon FBA nicht als Investment sehen. Und im, um genau zu sein, ist Amazon FBA ein zweifaches Investment, wo man zweimal Geld erstmal ausgeben muss, um dann natürlich mehr im Nachhinein reinzubekommen. Und das ist generell im Unterne Unternehmertum so. Oder wenn du wirklich irgendwas äh, investierst, sollte es natürlich, natürlich so sein, dass du da auch mehr wiederbekommst, Aber die wenigsten wollen am Anfang irgendwas investieren, irgendein Risiko eingehen in irgendeiner Art und Weise, um dann auch natürlich die Lorbeeren danach ernten zu können. Und im FBA-Sektor ist es so, dass du ja erstmal Ware importierst. Das heißt, du finanzierst die Ware ja vor, weil du auf Amazon schaust, okay, welche Produkte verkaufen sich gut. Du machst eine Zahlen- und Datenbasierte Analyse und basierend darauf, bestellst du dann deine ersten Produkte, das heißt, du bestellst da die Ware vor. Und wenn die Ware dann bei Amazon ist und importiert wurde, dann hast du sozusagen den zweiten Investment Case, der da eigentlich reinkommt. Denn dann müssen wir das Produkt launchen, das heißt, es muss auf den oberen Suchbegriff, oder auf den Suchergebnisseiten angezeigt werden. Und das machen wir durch bezahlte Werbung. Das heißt, wir schalten Werbung, um dann von Seite 7, 8 oder 13 wirklich auf die erste Seite katapultiert zu werden. Und... Das kann je nach Konkurrenzstärke der Nische mal mehr oder mal weniger kosten, aber die wenigsten sind dann auch bereit, wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt her und ich gebe jetzt auch wirklich Werbung aus, um dann mit meinem Produkten vielleicht in den ersten Tagen, in den ersten Wochen vielleicht Break-Even oder noch Verluste zu fahren, um dann aber mir ein Ranking einzukaufen um ein Ranking wirklich zu haben, dass ich oben, wenn jemand nach meinem Produkt sucht oder nach dem Suchbegriff sucht, unter dem mein Produkt rankt, ich dann angezeigt werde und dann für Monate und Jahre hinweg wirklich immer weiter gekauft werde. Und das ist halt wirklich was, was am Anfang viele nicht machen. Und aus dem Grund sind zwar sehr, sehr viele Händler auf der Plattform, ich meine, man hört es immer wieder, x-tausend neue Händler sind jetzt auf Amazon gekommen und die zählen zwar in diese Statistiken rein, ja. Aber ein marginaler Teil von denen ist wirklich relevant für uns als Händler, die das Ganze wirklich richtig angehen wollen, weil wir wissen, dass die ganzen Händler sich auf den Seiten 3, 4, 5 oder 15 äh, vielleicht äh, rumtümmeln. Aber letztendlich die wenigsten noch mal sagen, okay, ich habe das erste Mal investiert in Ware und ich investiere jetzt noch mal in Werbeausgaben, um dann wirklich mit meinem Ranking nach oben zu kommen und dann halt wirklich äh, ja, die Lorbeeren zu ernten. Und da halt wirklich dann auch jedes Mal, wenn ein organischer Kauf zustande kommt, also ein Verkauf, der nicht über eine Werbeanzeige generiert wurde, oder wir dann wirklich das Geld verdienen, was wir uns im Vorfeld auch durch unsere Margenkalkulation etc. ausgerechnet haben. Genau, das eigentlich zu den drei Punkten, die am Anfang oftmals äh, falsch gemacht werden oder auch mitten im Prozess falsch gemacht werden. Und wenn du alleine mit dem Mindset rangehst und äh, ja, sowohl die ersten beiden Punkte als auch den dritten Punkt wirklich beachtest und auch bereit bist, in dich und dein Unternehmen zu investieren, dann hast du da auf jeden Fall sehr, sehr gute Chancen, auch äh, ein erfolgreiches Amazon Business aufzubauen. Und wenn du generell mehr zum Thema FBA erfahren willst, dann abonniere einfach den Kanal. Und dann ja, wirst du auch immer geupdatet, wenn letztendlich neue Videos von uns rauskommen. Also, das war dazu. Ich wünsche dir eine fantastische Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.